Und wir möchten Ihnen diesmal den Oskar vorstellen. Oskar sitzt. Oskar spuckt ein bisschen. Und Oscar ist eine amerikanische Bulldogge. Wie man sieht, er hat ein kleines Hautproblem. Das muss man beachten, er hat eine Allergie. Er hat eine Allergie, eine Gräserallergie. Er ist etwa vier Jahre alt, in Rüde, ein sehr freundlicher, ausgeglichener Hund. Und wir suchen eine Familie, die sich um seine Haut kümmert, die das beobachtet, die da auch mit dem Tierarzt zusammenarbeitet und die ein großes Herz... Oh, guck mal, und er gibt Foto-Sitz großes Herz für Schlappungen gehabt, Weil er spuckt ist hier. Ja. <lacht> Sitz! Sitz! nochmal, mal hier